Schreiben 20 Uhr am Edeka bereit für Action und ne gute Zeit. Stehen Sie da in Pulch aus Clowns Helden, Prinzessinnen und Legenden. Man reicht den Neulingen die Hände. Trucks und Vans, keine Goldketten, sondern Nieten am Arm. Wir sind die Revolution, wogegen nochmal egal. Flunki Ball und Grillen, der Bolzplatz, unsere Festung, die Kinder vom Dorf. Dieser Moment macht den Abend perfekt Trotz der Ahnung, ich kann's nicht halten Ganz egal, ich versprech's, Wir sind so jung, naiv und blind Noch verstehen wir nicht Dass das alles nicht für ewig ist Und wenn ich wüsste, dass das heute der letzte Abend ist An dem man einfach bloß so wie jetzt zusammen sitzt, Hätte ich gewusst, wird alles anders danach Ich hätte zum Abschied etwas anderes gesagt Und wenn ich wüsste, dass das heute der letzte Abend ist Dorfdisco Disco, Vector, das ist unser Platz. Stoßen an auf den, der noch ne Runde macht. Meistens Flo, nerven den DJ los, spielen uns unsere Hymnen. Arm in Arm, die Songtexte mit Brüllen. das ist kratzt im Hals, lange Gespräche mit schemenhaften Gestalten. Bis die Stimmung kippt, mach, dass du wegkommst, ansonsten knallt es. Die meins nicht so. Pöbelei im Eingangsbereich. Sanitäter Blaulicht, deine hat es doch so gemeint.